Herzlich willkommen bei diesem Workshop über Abhängigkeiten, Abhängigkeiten in der IT. Der Workshop hat am meisten Anmeldungen im Vorfeld. Das Thema scheint zu interessieren, wir haben auch heute Morgen einige Male von Abhängigkeiten gehört. Wir haben Fesseln gesehen, Ketten, es scheint etwas zu sein, das bewegt. Wir haben auch Aspekte zu der Lösung oder Ideen der Lösung von Abhängigkeiten gehört heute Morgen. Eine war Open Source. Wir haben jetzt in diesem Workshop etwas die Gelegenheit, diesen Aspekt genauer zu beleuchten und anhand von Beispielen, Fallbeispielen dann auch etwas versuchen, die Frage zu beantworten, ob das in Ihrem Kontext, natürlich die Beantwortung überlasse ich dann Ihnen, ob das in Ihrem Kontext eine Lösung sein kann, um etwas entfesselter, etwas weniger geknebelt hantieren, agieren zu können. Wir hören Zwei Fallbeispiele. Ähm, zuerst eines vom Geoinformationssystem von Uster, von Andreas von Laufen. Er wird dann starten. Danach werden wir hören die Geschichte äh, der Gimp, des GIMP-Pilotprojekts, Einführung einer Open Source Alternative für Photoshop auf Bundesebene. Da wird äh, Daniel Wild von dem BBL und Adriana Nikolaskowska uns etwas darüber erzählen. Am Schluss kommt dann noch der ehrenwerte Herr Stürmer, uns etwas erklären, erzählen über die Open-Source-Checkliste in der Beschaffung und da wird es sicher auch noch den einen oder anderen spannenden Gedanken geben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Andreas von Laufen von der Stadt Oster. Vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Referat über Open-Source GIS in der Geodateninfrastruktur und GIS-Infrastruktur der Stadt Uster. Ich möchte mich auch bedanken, dass wir eingeladen wurden, QGIS und uns hier vorstellen zu dürfen. Darf ich gleich fragen, wer von Ihnen setzt GIS oft oder fast täglich ein? Ja, es sind doch einige. Ich hoffe, ich kann Ihnen auch etwas Spannendes vermitteln. Einsteigen möchte ich mit einer kurzen Vorstellung der Stadt Uster. Dann mache ich zwei Teile. Zuerst spreche ich über das GIS der Stadt Uster und anschließend über KUGIS und kugis.org. KUGIS ist die Basis des GIS der Stadt Uster. Die Stadt Uster hat über 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zählt, oder ist die drittgrößte Stadt im Kanton Zürich und zählt zu den größten 20 Städten der Schweiz. Der Slogan der Stadt Uster ist Uster Wohnstadt am Wasser. Ich wollte es genauer wissen und habe deshalb mal geschaut. Uster hat eine Fläche von ca. 28 Quadratkilometern, das sagt Wikipedia, das sagt aber auch das GIS der Stadt Uster. Dann habe ich nachgeschaut, wie viele Stehende und Fließgewässer gibt es denn in Oster. Das ist nicht so viel, das ist nur 0,17 Quadratkilometer, ergibt gerade mal eine Prozentzahl von 0,6. In dem Fall ist die Rechnung etwas zu einfach, denke ich, um wirklich Wohnstadt am Wasser sagen zu können. Da müssen noch andere Koeffizienten herangezogen werden. Aber immerhin, dank dem Gieß der Stadt Uster, war ich in der Lage diese Zahlen rauszubringen. Damit komme ich auch gleich zum ersten Teil, nämlich zum Gieß der Stadt Uster. 2007 hat Andreas Neumann, der damalige Leiter des Gießkompetenzzentrums der Stadt Uster, mit dem Auf- und Ausbau des Gieß begonnen. Es ging zunächst darum, die verwaltungsinternen GIS-Bedürfnisse im Intranet zu befriedigen. Es ging auch darum, die städtische Infrastruktur zu dokumentieren. Und dazu musste er eine Geodateninfrastruktur aufbauen. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt Open Source GIS im web -Gieß bereich und im Datenbankbereich bereits etabliert war. Im Desktop-GIS-Bereich aber noch nicht, bis auf die Ausnahme des Kantons Solothurn. Die zweite Phase startete dann 2011. WebGIS wurde der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt im Internet. Es ging darum, die Themen auszubauen und Wichtig wurde auch der automatische Datenabgleich, um Daten ab anderen Systemen immer ins Gieß-Uster integrieren zu können. Dann 2015, Ende 2015 hat Andreas Neumann, der das Gieß-Uster aufgebaut hat, die Stadt Uster verlassen. Er ist heute Projektleiter Entwicklung bei der Gieß-Fachstelle des Kantons Zug. Hier komme ich ins Spiel, sage etwas zu meiner Person. Ich habe das GIS Uster von Andreas Neumann übernommen, das war Anfang 2016. Zuvor war ich in der Privatwirtschaft tätig und auch bei der Kantonsverwaltung des Kantons Zürich. Dort habe ich ein kommerzielles GIS eingesetzt, nämlich GIS von der Firma ESRI. Mich hat immer interessiert, wie Konkurrenzfähig ist ein Open-Source GIS zu einem kommerziellen GIS. Das habe ich für kleinere Projekte dann in der Kantonsverwaltung ausprobiert, aber auch privat. Da kam mir zugute, dass KUGIS einsetzen, das ist so einfach, ich kann es nur runterladen, installieren und schon kann ich es nutzen. Ups. Ich habe mich dann auch gefragt, wie leistungsfähig ist ein Open-Source GIS gegenüber einem kommerziellen GIS und KUGIS wurde immer leistungsfähiger. Die Softwarearchitektur des GIS-USTER kann in mehrere Ebenen unterteilt werden. Es gibt die GIS-Dienste, die werden durch eine Datenbank und eine Datendrehscheibe gewährleistet. Dann gibt es das Experten-GIS, das sind GIS für GIS-Fachleute, die täglich mit GIS arbeiten. Und es gibt das Benutzer- und WebGIS. Dazu sage ich gleich mehr. Die GIS-Dienste. Dazu benötigen wir eine zentrale Geodatenbank. Das ist die Software PostgreSQL mit der räumlichen Ergänzung PostGIS. Dann die datendrehscheibe Auch hier wird Open Source Software eingesetzt, nämlich Google Ogre und auch vermehrt Ili2PG und hier kommt auch noch ein kommerzielles Produkt zum Einsatz, nämlich FME. Betrieben wird die Postgres-Datenbank und die Datendrehscheibe durch das GIS-Kompetenzzentrum. Bei den Experten GIS handelt es sich um zwei Systeme, nämlich um AutoCAD Map3D, dort haben wir die Fachschale amtliche Vermessung und die Fachschale Abwasser. Und dann ist ebenfalls in Oster noch Small World in Betrieb für die Energie Oster AG. Diese Daten dieser Systeme die werden über die Datendrehscheibe ins Gieß-Oster abgeglichen. Bei den desktop GIS anwendern kommt QGIS zum Einsatz oder auch WebGIS. QGIS ist dazu da, um gelegentliche Daten zu erfassen, aber auch Ausgaben zu machen und alle anderen städtischen Benutzer benutzen das WebGIS als Auskunftssystem. Hier noch eine kleine Darstellung zu den Nutzern, das sind Stadtinterne und Stadtexterne externe Nutzer. Als Fazit kann gesagt werden, das ist auch meine Erfahrung, dass mit Open-Source-Software die meisten Bedürfnisse einer kommunalen und städtischen Geodateninfrastruktur abgedeckt werden können. Wie ist das GISUSTER organisatorisch aufgebaut? Es gibt, ich beginne zu unterst, das Kompetenzzentrum für Geoinformation. Dann gibt es neu das Board für Geoinformation, es wurde 2017 ins Leben gerufen und ist zuständig für die operative Führung und es gibt die Strategiegruppe für Geoinformation, sie begleitet das GIS-Uster seit Beginn des GIS-Uster und ist für die strategische Weiterentwicklung zuständig. Von der Aufgabenteilung her sieht es so aus, dass zu so unterst eigentlich die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird von den Informatikdiensten der Stadt Uster. Das GIS-Kompetenzzentrum ist für die mittlere Schicht verantwortlich, für Support, für Projektentwicklung, Software-Evaluation, software, -Evaluation, software und zu oberst sind die Endanwender, die verantwortlich sind für die Geodaten, für die Erfassung und die Pflege der Geodaten. Damit komme ich auch schon zu meinem zweiten Teil. Hier geht es jetzt um Kugis und Kugis.org. Wie gesagt, ist Kugis die Basis des GIS der Stadt Oster. Die Entwicklung von QGIS begann 2002. Gary Sherman in Alaska wollte PostGIS-Datenbanken visualisieren und hat QGIS entwickelt. Wenig später kamen weitere Entwickler dazu, unter anderem Marco Hugendobler. Er ist heute in der Geschäftsleitung der Firma Sourcepol und unterstützt er selbst und auch Sourcepol die Weiterentwicklung von Cookies auch heute noch stark. 2004 kam dann der erste Windows Release von Cookies. 2005 kamen erste professionelle Anwender, das war der Kanton Solothurn und 2007 die Stadt Uster. 2007 war auch ein wichtiges Jahr, weil Cookies war ein sogenanntes Inkubator-Projekt von OS Geo. Das heißt Kugis wurde in die Softwaresammlung sammlung OSGEO aufgenommen. Außerdem wurde das Project Steering Committee für Kugis eingeführt. Kugis Version 1 kam dann 2009 und Kugis Version 2 2013. Das ist heute auch noch im Einsatz in der Stadt Uster. 2015 wurde QGIS.org gegründet und auf Dezember 2017 ist cookies Version 3 versprochen. cookies ist das populärste Open-Source-Desktop-GIS, das es gibt. Es ist plattformunabhängig. Man kann es auf Linux, Windows und OS X einsetzen und auf Android ist es auch beschränkt einsetzbar. Kugis ist das zweitpopulärste GIS nach dem GIS, ArcGIS von Esri. Wichtig an Kugis ist, dass Kugis Server immer wichtiger wird. Der große Vorteil ist, dass Cookies Server und Cookies haben die gleiche Codebasis. Das bedeutet, Darstellungen, so wie ich sie in Cookies Desktop habe, werden ebenso in Cookies Server dargestellt. Ich habe die gleichen Kartendarstellungen und so kann ich, was ich in Cookies Server publizieren will, ganz einfach mit Cookies Desktop konfigurieren. Es stehen zwei WebGIS-Clients zur Verfügung. Die web clients sind die, die dann auf Cookies Server zugreifen und die Karten im Web publizieren. Mit QField steht eine mobile Lösung zur Verfügung auf Android und cookies wurde in über 40 Sprachen übersetzt. Bei den Release-Zyklen ist Kugis schnell unterwegs, da gibt es alle vier Monate einen Release. Es gibt jährliche LT-Versionen für professionelle Anwender. Es gibt sogenannte nightly Builds. wenn ich also wissen möchte, wie weit ist Kugis 3, dann kann ich mir einen solchen nightly Build herunterladen und installieren. Und wie gesagt, auf Ende 2017 ist Kugis Version 3 versprochen. Wer sind die Kugis-Anwender? Da gibt es in der Schweiz einige. Sicher genannt werden soll da der Kanton Solothurn, aber auch der Kanton Klarus und einige weitere Kantone. Bei den Städten sind es die Stadt Uster und Stadt Wöwe, Morsch und so weiter. Dann gibt es Ministerien und Bundesämter, die Kugis einsetzen. Kugis wird in der Forschung eingesetzt. Auch globale Unternehmen setzen Cookies ein. In der Versorgung wird Cookies eingesetzt durch die diverse Gemeinden. Von NGOs und Entwicklungshilfeorganisationen wird Cookies ebenfalls eingesetzt. Militär und Geheimdienst setzen Cookies offenbar ein. Die Presse setzt Cookies ein und selbstverständlich auch an Universitäten wird Cookies eingesetzt. Da stellt sich die Frage, wie viele Cookies Anwender gibt es denn? Die Frage kann nicht beantwortet werden, denn für Cookies gibt es keine Registration und es gibt auch kein User Tracking. Immerhin von Cookies Version 2.8 gab es 680.000 Downloads und Cookies Version 2.1.14 wurde eine halbe Million mal heruntergeladen. Bei den Google-Suche sieht es für die Schweiz so aus, dass dicht gefolgt, beziehungsweise an erster Stelle steht hier das bekannteste GIS, nämlich ArcGIS der Firma Esri und dicht gefolgt folgt aber QGIS, das sieht man hier, das ist die blaue Linie. Noch einige Fakten zu QGIS. Die Codebasis besteht aus einer Million Zeilen. Das sollen 276 Personenjahre Arbeit sein. Kugis hat eine sehr große Entwicklergemeinschaft. Es ist eines der größten Entwicklerteams. Kugis kann in seiner Gesamtheit nicht gekauft oder verkauft werden, denn es untersteht der GPL-Lizenz. Es gibt ca. 30 bis 50 Kernentwickler, die regelmäßig Beiträge an Cookies liefern. Viele kommen aus Europa und 5 bis 10 Entwickler arbeiten hauptberuflich für Cookies. Was sind die großen Vorteile? Wie schon gesagt, Cookies hat eine große Community, sie ist sehr lebendig. Kugis ist modular aufgebaut und benutzt freie Bibliotheken wie zum Beispiel Geos, Proi und Google Ogre. Kugis hat eine schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit. Es steht freie und kommerzielle Support in wenigen Tagen zur Verfügung. Die Entwickler sind direkt erreichbar. Es gibt keine Barrieren wie Produktmanagement oder Länder. Niederlassungen. Cookies ist wie schon gesagt plattformunabhängig. Es hat eine gute Erweiterbarkeit, entweder mit C++ oder mit Python. Für Python-Erweiterungen steht ein sogenannter Python-Plugin-Manager zur Verfügung. Es wird die Qt-Bibliothek verwendet für die Entwicklung von Cookies. Ursprünglich entwickelt wurde Qt durch Nokia. Mittlerweile wird es durch die qt Company weiterentwickelt. Es ist eine riesige Bibliothek und ein riesiger Baukasten an Funktionen. Cookies ist günstig, weil es keine Lizenzgebühren gibt. Es gibt auch keine Lizenzprobleme. Cookies ist auch günstig, weil es keine Verpflichtungen gibt. Es gibt keine Wartungs- und Supportgebühren. Support muss nur bezahlt werden, wenn er auch wirklich genutzt wird. Dann gibt es die Cookies konferenz und Entwicklertreffen, das kann dann so aussehen. Cookies ist organisiert. Es gibt eine Cookies Community, wie schon gesagt, dieses Project Steering Committee, dann gibt es ein Board. Es gibt Project Working Groups und verschiedene Voting Members. So werden die Bedürfnisse an Cookies zusammengetragen und die Entwicklung gesteuert. Hier sind die Menschen aufgeführt, die im Cookies Board mitarbeiten, unter anderem hier dabei aus der Schweiz Andreas Neumann. In der Schweiz gibt es die KUGIS Anwendergruppe Schweiz, die ist 2012 gegründet worden. Sie hat 25 Mitglieder und mehr als die Hälfte aller Kantone ist hier vertreten. Es gibt unterschiedliche Mitgliedskategorien zu unterschiedlichen Preisen, jährlichen Preisen für große und kleine Städte, für Einzelpersonen und für Studenten. Diese Kugis Anwendergruppe Schweiz unterstützt viele Projekte, da wird dann auch abgestimmt, was unterstützt werden soll. Kugis Anwendergruppe Schweiz ist ein sogenannter Goldsponsor von kugis.org. Es gibt Untergruppen für Projekte, die auf die Schweiz zugeschnitten sind, wie etwa QGAP. Dann gibt es zwei Jahrestreffen und ein dreiköpfigen Vorstand und wenn erstaunt ist, Präsident, hier ist der Andreas Neumann. Was sind die Herausforderungen für Kugis als Projekt? Kugis wird bottom-up entwickelt, die Basis sagt, was benötigt wird, im Gegensatz zu top-down bei anderen GIS-Systemen. Cookiesorg hat keine Angestellten, damit haben die, das Board und das Project Steering-Komitee keinen Einfluss eigentlich auf die Entwickler. Kugis-Entwickler betreiben ihr eigenes Business, ihre eigenen Firmen. Eine Herausforderung ist natürlich die Fehlerbehebung und die Qualitätssicherung, auch die Dokumentation. Kugis-Org hat nur sehr begrenzte finanzielle Mittel, nämlich etwa 100.000 Euro pro Jahr und auch nur sehr begrenzte Marketingressourcen. Hier möchte ich auf die unterste Zeile gleich verweisen. Es wird geschätzt, dass Support und Entwickler einen Umsatz von 2 bis 5 Millionen Euro jährlich machen mit Cookies. Folgen Sie Cookies, das ist einfach möglich, nämlich über GitHub oder über Twitter. Und damit möchte ich Ihnen auch danken für Ihr Interesse und stehe für Fragen äh, gerne noch zur Verfügung. Herzlichen Dank, Andreas, für diese Ausführung. Vielleicht eine ganz erste kurze Frage von mir. Was bedeutet das Goldsponsoring? Also wie viel, das geht an das Org, an ja. die Org-Organisation. Mm -hmm. Und was ist das für ein Betrag, der da jetzt bezahlt wird von diesen Schweizer... Städten und Kantonen? bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich denke, das ist kein riesiger Betrag. Es könnte etwa 10.000 ja. Franken sein. Aber das möchte Von ich diesen 100.000 dann? Ja, okay. das sind aber auch andere Sponsoring. Natürlich die Stadt Uster zum Beispiel bezahlt auch immer wieder Projekte und weitere Entwicklungen. Die gehören auch in diese 100.000 okay. hinein. Gut, Fragen? Da ist eine nicht allzu weit weg. Wenn Sie jetzt, Sie haben professionelle Erfahrung eben mit einem professionellen Tool und jetzt diesem Open-Source-Tool, was würden Sie die Hauptunterschiede aus unternehmerischer Sicht oder aus Ihrer Sicht? Also wo muss man aufpassen, wenn man jetzt irgendwie die kommerziellen Tools kennt und jetzt umsteigen möchte auf Open-Source? Mir ist es ja eigentlich genauso gegangen. Ich bin von kommerziellen Werkzeugen gekommen und habe jetzt zu Cookies gewechselt. Und das hat mir eigentlich keine großen Probleme bereitet. Es war einfach wirklich, wie schon gesagt, viel einfacher da einzusteigen, da auch jederzeit mal selbst was auszuprobieren, sei das auch in der Freizeit. Wenn ich das sagen darf, dann ging das mit Cookies sehr einfach. Kugis ist vielleicht etwas limitierter, was die Datenbasis betrifft. Ich würde empfehlen, dass man PostgreSQL und Postgis einsetzt für die Datenbasis. Und ich könnte mir da vorstellen, das sind kommerzielle Systeme, bieten da viel mehr und viel andere Datenbanken an, um die Geodaten zu hosten. Und vielleicht muss ich, in Kugis habe ich immer viele Möglichkeiten und ich muss dann irgendwie im Internet schauen oder in der Community fragen, wie ich da am besten vorgehe. Ich, oder ich frage einen Supporter, eben eine Firma, die Cookies supportet, und bei einer kommerziellen Software wüsste ich, da weiß ich genau, an wen ich mich wenden kann mit Fragen. Vielleicht ist das Fragen etwas aufwendiger. Aber ansonsten finde ich, ist es kein riesiger Unterschied. Ich denke, es ist schwierig für Organisationen, die heute kommerzielle Software einsetzen, einfach von heute auf morgen auf äh, Open-Source-Software umzusteigen. Es gibt es immer wieder, aber ähm, da muss man schon sehr viel beachten und ähm, kann nicht einfach so schnell einen Entscheid fällen. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung ins nächste Referat, aber es hat noch eine Frage und wir haben noch die Zeit. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie ab und zu schon weitere Entwicklungsprojekte als Stadt Oster in Auftrag gegeben haben. Irgendetwas, das im Code von Kugis nicht vorhanden war. Nach welchen Kriterien vergeben Sie solche Aufträge? Oder vielleicht noch spezifischer, wenn Sie vielleicht Eignungs- und Zuschlagskriterien festlegen für solche Weiterentwicklungen, worauf schauen Sie? Zum Beispiel Commits in der Community oder was sind Ihre Kriterien? So wie ich das noch weiß von Andreas Neumann, er hat eigentlich genau gewusst, in welche Richtung er Cookies bringen möchte und konnte da ziemlich frei jeweils entscheiden, wofür er Geld der Stadt Uster investiert hat. Das ist ein bescheidenes Budget. Von 10.000 Franken im Jahr, das für Weiterentwicklung investiert werden kann. Und da war er ziemlich frei, das zu investieren. Eine größere Investition hat stattgefunden für Kugis Webclient 2. Das war dann ein Beitrag von 25.000 Franken, den die Stadt Uster aber wirklich ins Budget genommen hat, als speziellen Aufwand, um diesen Kugis Webclient 2 weiterzuentwickeln. Das hat auch noch Andreas Neumann initiiert und das entsteht eigentlich so, dass man weiß, in welche Richtung oder wo Bedarf ist, etwas weiterzuentwickeln. Die KUGIS-Anwendergruppe Schweiz äh, weiß dann Bescheid darüber, äh, listet all diese Projekte auf und bei der Generalversammlung wird, werden diese Projekte vorgestellt und äh, die Mitglieder entscheiden, wo investiert wird. Es kann jetzt sein, dass da ein Projekt nicht zum Zug kommt, und dann kann sich ein Anwesender dort immer noch entscheiden, ja, er möchte dieses Projekt weitertreiben. Oder wenn man eben spezielle Bedürfnisse hat, dann stellt man selbst einen Entwickler an, schaut, habe ich noch Budget, um etwas weiterzuentwickeln in diesem Jahr oder im nächsten und dann funktioniert das so. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich jährlich diese 10.000 Franken für Weiterentwicklung investieren können. Gut, dann herzlichen Dank noch einmal.